Einen schönen guten Tag aus Düsseldorf nach Berlin. Mein Name ist Ute Seidira und bei mir ist Wirtschafts- und Digitalminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart. Wir begrüßen Sie aus dem Landesministerium NRW. Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen. Herr Minister Pinkwart kann leider heute nicht live zu Ihnen sprechen, aber wir freuen uns, da natürlich die Transformation des Public Sector in den digitalen Raum auch hier in NRW ein wichtiges Thema ist. Deshalb freuen wir uns jetzt bei der Sonderausgabe der SCCON 2020 mit dabei zu sein in digitaler Form. Herr Minister wird jetzt gleich ein Eingangsstatement haben und danach haben wir noch ein kurzes Interview. Bitteschön. Ja, weil meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zur heutigen virtuellen Convention. Nordrhein-Westfalen geht auf dem Weg der Digitalisierung dynamisch voran, sei es beim Ausbau der Infrastruktur, sei es bei der digitalen Verwaltung und sei es bei den Smart Cities. Die liegen uns ganz besonders am Herzen, denn Leben, Arbeiten und Wohnen findet in unseren Städten und Gemeinden statt. Da leben die Menschen. Und wir sind für eine Digitalisierung, die den Menschen, die den Menschen eine bessere Zukunft erlaubt. Und deswegen haben wir im Zentrum unserer Digitalisierungsstrategie zusätzliche Maßnahmen auch fest verankert, die unseren Kommunen helfen, bei der Digitalisierung schneller voranzukommen. Insbesondere mit Smart City Angeboten. Hierfür stellen wir mehr als 100 Millionen Euro auch mit privaten Projektpartnern zur Verfügung und haben bereits 65 Projekte in fünf Modell. Regionen an den Start bringen können. Dazu gehören ganz spannende Vorhaben im Bereich digitaler Gesundheit, digitaler Mobilität oder auch im Bereich der digitalen Bildung. Ganz zentrale Projekte, die es den Menschen erleichtern, die öffentlichen Angebote für sich auch noch besser wahrnehmen zu können, sich besser zu vernetzen die öffentliche Infrastruktur auch gezielter zu nutzen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wir haben in einem so großen Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, wo wir große Städte und ländliche Räume haben, viele Verkehrsverbünde mit sehr komplexen Tarifstrukturen. Jetzt ist es endlich möglich mit einer digitalen App, die von unseren Kommunen entwickelt worden ist, dass sie durch all diese Verbünde hindurchfahren können und am Monatsende den jeweils günstigsten Tarif bezahlen müssen. Das macht es für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen viel einfacher, den öffentlichen Personennahverkehr für sich auch nutzbar zu machen. Dabei mit besonderen Angeboten auch für behinderte Menschen, für Menschen mit Seheinschränkungen und viele mehr. Das zeigt auch die soziale Dimension, die Digitalisierung und eröffnet, wenn wir sie klug einsetzen. Über andere Projekte freue ich mich jetzt gleich auch hier in unserem Talk zu Ihnen sprechen zu können. Ja, Herr Minister, und dann gibt es natürlich noch die digitalen Modellregionen äh, hier in NRW. Insgesamt gibt es fünf und 65 Projekte laufen dort. Ähm, und Sie haben sich da auch teilweise vor Ort ja auch ein Bild gemacht. Gab es Projekte, die Sie besonders überrascht oder sehr beeindruckt haben? Ja, es sind äh, spannende Projekte, die dort entwickelt worden sind. Beispielsweise in Ostwestfalen-Lippe in der Region äh, Paderborn gibt es ein ganz umfassendes äh, System, was jetzt eingerichtet worden ist, alle Akteure des Gesundheitswesens miteinander zu vernetzen und digital abzubilden. Das ist natürlich eine ganz hervorragende Möglichkeit, gerade Städte mit Umland auch zu verbinden und im ländlichen Raum, wo die Ärzteversorgung ja schwieriger ist, auch für eine durchweg gute, bürgernahe Gesundheitsversorgung zu kommen. Oder wenn ich den Kreis Soos zum Beispiel sehe, im Bereich Tourismus, da ist eine ganz tolle App entwickelt worden, wo auch mit Hilfe von Virtual Reality die Geschichte des Ortes und der Region den Touristen unmittelbar sich vermittelt. Denke an Wuppertal, wo wir ein Automotive-Konzept haben für das Thema des autonomen Fahrens, um, um auch hier durch Automatisierung der Mobilität auch zusätzliche Angebote schaffen zu können. Also solche Beispiele, die sind schon faszinierend, die sind auch schon sehr weit entwickelt. Sie können also die konkrete Umsetzung selbst auch äh, erfahrbar machen und das ist schon richtig spannend. Es gab ja auch den äh, BMI Call Smart Cities und da war es ja so, dass NRW äh, ziemlich gut abgeschnitten hat. Also 2019 und 2020 wurden ja, insgesamt 45 Gewinnerprojekte äh, ausgewählt und davon kamen eben elf aus NRW. Das ist eine ziemlich gute Quote, das heißt, wir sind auf einem guten Weg, oder? Ja, es zeigt sich, dass es äh, sicherlich richtig war, sehr früh äh, auch in die Kommunen zu investieren, mit äh, unserem Vorhaben die äh, Modellregionen zu fördern, aber eben nicht nur die Modellregionen an sich, sondern auch mit dieser gezielten Förderung auch zu verbinden, dass sich andere Kommunen in Nordrhein-Westfalen mit den Modellregionen vernetzen. Wir haben gemeinsame Veranstaltungen auch durchgeführt, um Wissen zu teilen. Das ist ja das Entscheidende. Wir haben 395 Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen und Kreise. Wir wollen das Wissen also auch teilen mit den anderen, um zu einer schnellen Durchdringung zu kommen. Und Sie sagen es, im Wettbewerb konnten dann unsere Modell Kommunen, aber auch andere sehr gut punkten. Und das macht uns natürlich stolz und lässt ja auch erwarten, dass in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr passiert. Wenn Sie jetzt ähm, auf die ganzen Projekte und Initiativen schauen, also auf die ganze Erfahrung, die Sie jetzt in NRW mittlerweile gesammelt haben, und Sie hätten die Möglichkeit, insgesamt auf Bundesebene die Digitalisierung voranzutreiben, können Sie sagen, wo Sie da beginnen würden? Na, ich glaube, wir brauchen einen schon sehr breiten Ansatz. Wir dürfen keinen Bereich außen vor lassen. So haben wir das ebenfalls in Nordrhein-Westfalen gemacht. Von der Infrastruktur über die Kommunen hin auch zu den Landeseinrichtungen, zu den Hochschulen, zu den anderen Bildungseinrichtungen und dann natürlich auch zur Wirtschaft. Wir haben ein Netzwerk hier von digitalen Hubs, wo wir die Start-ups auch mit dem, mit dem Mittelstand in, in Verbindung bringen, mit den großen Unternehmen. Also ich glaube, man muss Digitalisierung ganzheitlich Denken. Man braucht sehr viele Initiativen, damit man keinen zurücklässt und dass man auch insgesamt möglichst viel Schubkraft entfaltet. Wir sehen ja jetzt natürlich nochmal durch die Pandemie, dass es auch wichtig ist, dass wir in allen Bereichen auch handlungsfähig werden. Covid-19 ist eine große Herausforderung, aber für die Digitalisierung auch eine große Chance, weil die Menschen jetzt auch erkennen, wie wichtig es ist, dass wir die Digitalisierung haben und sie nutzen können. Und das befördert einen solchen Ansatz, wie wir ihn hier verfolgt haben, auch mit unserer Digitalstrategie, die wir vom Digitalministerium in Zusammenarbeit mit der ganzen Landesregierung haben entwickeln können und auf deren Grundlage wir hier auch systematisch mit allen Häusern der Landesregierung zusammen und unseren Kommunen an der Umsetzung arbeiten und ich denke, das braucht Deutschland auch. Sie haben jetzt gerade gesagt, man muss Digitalisierung ganzheitlich denken. Wenn wir jetzt noch mal auf die Smart Cities konkreter schauen, da muss man natürlich auch ganzheitlich denken und man muss wahrscheinlich auch ganz stark in Standards denken, oder? Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken, auf die Entwicklung da, was ist da besonders wichtig? Ja, also Standardisierung kann uns auf jeden Fall helfen. Ich will ein Beispiel geben. Wir sind hier gestartet sehr früh mit dem Thema digitale Gewerbeanmeldung. Wir haben dann gesehen, es ist gar nicht ausreichend, nur über Gewerbeanmeldung zu reden. Es gibt so viele Themen, die die Wirtschaft mit dem Staat zu erledigen hat und haben dann gesagt, es so ist viel besser, wenn man ein Gewerbeservice-Portal, wo wir möglichst viele Beziehungen zwischen Unternehmen und Staat abbilden können. Wir haben dann den Online Zugang, das Online Zugangsgesetz Bund und Länder in der Bearbeitung, haben dann andere Länder gefunden, mit denen wir jetzt gemeinsam dieses bundesweit entwickeln, also einen gemeinsamen Standard für dieses Gewerbe Service Portal entwickeln und das macht es möglich, dass Firmen aus Nordrhein-Westfalen, die Niederlassungen in anderen Bundesländern haben, über dieses Portal auch ihre Verwaltungsangelegenheiten zu organisieren die bundesweit sozusagen stattfinden Und das ist genau das, was wir brauchen. Also Digitalisierung hat zwei Möglichkeiten. Sie hilft zu dezentralisieren. Mhm. Sie hilft aber, wo immer möglich, auch zu zentralisieren über gemeinsame Standards. Und damit werden wir, können wir auch Effizienzen steigern, wir können Synergien heben und das müssen wir auch schnell vorantreiben, weil sonst wird das auch für die Einzelnen im System viel zu aufwendig. Es kann nicht sein, dass jede Kommune den tiefen Teller neu erfinden muss, weder bei digitaler Verweisung noch bei Smart City, sondern wir müssen standardisieren, sehen, dass wir es ausrollen, dass wir Wissen teilen können, dann werden wir schneller, wir werden effizienter und wir werden bürgerfreundlicher. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister Pinkwart. Wenn Sie noch mehr Inspiration aus NRW brauchen, kein Problem. Wir zeigen Ihnen jetzt gleich noch einige Beispiele aus den digitalen Kommunen. Und Sie können natürlich auch auf unsere Homepage gehen, Wirtschaft.NRW/Digitalisierung. Da finden Sie Infos zu den Projekten, zu den digitalen Modellregionen und auch die entsprechenden Broschüren. Wir schicken noch mal Grüße aus Düsseldorf nach Berlin und wünschen noch eine schöne restliche Konferenz. Verretts. Tschüss! Tschüss!